Jetzt du einen technischen Beruf und trotzdem einen neuen Bezug zu Menschen und Medizin haben? Dann komm mit und wir zeigen dir, wie die Lehre bei Mathis als Konstrukteur aussieht. Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist, ein 3D-Modell und die dazugehörigen Zeichnungen zu erstellen. Im Verlauf der Lehre setzen wir uns mit zwei Arten vom Zeichnen auseinander. Mit dem CAD und dem Zeichnen von Hang. Es ist wichtig, ein räumliches Vorstellungsvermögen sowie Freude am genauen und präzisen Arbeiten zu haben. Prototypen werden oft zuerst mit dem 3D-Drucker hergestellt, um zu schauen, ob sie die Funktion und Anforderungen erfüllen. Dabei wird das Interesse an Technik gefordert. Um das Produkt zu entwickeln, muss man auch oft mit anderen Abteilungen in Kontakt treten. Das bringt Abwechslung, genau wie ein Besuch bei einer Operation im Spital. Im hauseigenen Workshop-Raum kann das Handling der entwickelten Produkte getestet werden. Ihr Matis werden auch andere Brüfe ausgebildet. Man ist also nie allein als Lernende. Wir haben guten Kontakt zu den anderen Auszubildenden und machen einmal pro Jahr einen lernenden Ausflug. Wenn wir dieses Interesse geweckt haben, dann macht bei Matis und profitiert von diesen Vorteil, Vom Leistungslohn,